Ich glaube, das kommt ganz darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Wenn man eh schon ähm, so auf Datenschutzsachen, äh, Spionagesachen eingegangen ist, so was Datenschutz angeht, glaube ich, ändert sich da gar nicht so viel, hat noch mal ein bisschen mehr ähm, so realistische, aus den News, ähm, Unterstützung, Unterpufferung, dass es weiß. Und, ähm, aber ich glaube, dass es mehr, mehr Inhalt, mehr Platz einnehmen wird in der politischen Bildungsarbeit wie man kommuniziert, äh, darauf zu achten, mit wem Und so.